Und los, Reifeniveau 3. Also das setzt schon einiges voraus. Blablabla. Wer hat Lust auf Mathe? Niemand ist nicht die richtige Antwort. Wenn <lacht> niemand Lust hat, dann sollte man nicht hier sein. Machen wir weiter, ja blöd. <lacht> Muss ich so blöd sein? Wie auch immer. Wie viel ist die gesuchte Variable in den folgenden Aufgaben? Es geht hier einfach um die Gegenrechnungen. Die Gegenrechnung von, äh, von Hochzahlen ist Logarithmieren. Ja? und wenn die unbekannte Variable die Hochzahl ist ja und fangen wir jetzt an die E ist eine Zahl nicht verwechseln das ist keine Variable jetzt hier ist äh, die eulische Zahl gemeint also 2,71828 und so weiter und so fort äh, und das bedeutet jetzt E hoch Lambda ist 2 und das bedeutet wir logarithmieren beide Seiten ln Logarithmus von E hoch Lambda ist Logarithmus von 2. Und da kann man die Hochzahl draußen bringen und Logarithmus der Basis ist immer 1. Das bedeutet, Lambda ist gleich Logarithmus, ne, Logarithmus oder natürliche Logarithmus von 2. 0,693 ist das ungefähr. Wenn wir jetzt das gleiche mit 6 machen, ist das Ergebnis 1,792. Man merkt, dass wenn die Zahl hier drinnen ja ein bisschen kleiner oder kleiner allgemein als 2,7 ist dann ist das Ergebnis weniger als 1 und wenn sie größer ist das ist das Ergebnis mehr als 1 ja okay machen wir jetzt weiter und wenn es weniger als 1 ist wird die Zahl negativ sein aber das sehen wir später okay e hoch lambda ist 2 hoch 2,5 keine Sorge das kann man auch ganz leicht machen ja äh, wieder logarithmieren mit einem natürlichen äh, Logarithmus, weil wir die Basis E hier haben. Also das bedeutet, Lambda ist Logarithmus von zwei hoch 2 hoch 2,5. Man kann hier erst das berechnen, zwei hoch 2 hoch 2,5 und dann den Logarithmus oder das herausbringen, das ist eine Regel bei Logarithmen und das bedeutet, das kann man so berechnen. Ja? Also die Hochzahl innerhalb eines Logarithmus kann man so draußen bringen und dann mal diesen Logarithmus machen halt ja gut also also es spielt keine Rolle was hier als Hochzahl steht das machen wir jetzt hier gleich was ist das jetzt wieder das ist hier falsch das mache ich jetzt nicht schauen wir dieses Beispiel hier ich habe es einfach von oben hier kopiert und dann vergessen halt das zu ändern. Mach nichts. wir blöde, blöde, welche so blöd sowas zu schreiben. Ja, ich. Wie auch immer. Kein Problem, wenn wir ein Beispiel nicht machen, machen wir es nicht. Das korrigiere ich danach. Also jetzt hier e hoch Lambda ist 2 hoch Lambda. Das bedeutet, der Logarithmus von e hoch Lambda muss der Logarithmus von 2 hoch Lambda. Das bedeutet, jetzt hier bringen wir das Lambda heraus. Und was können wir jetzt hier machen? Wenn wir hier durch Lambda machen, bekommen wir ein unmögliches Ergebnis. Oder? Genau, und das geht halt nicht. Warum? Wir müssen das auf die andere Seite mit der Gegenrechnung eine positive Darstellung bringen. Also das wird Lambda, das wird minus Lambda Ln2. Und das bedeutet, wir haben dann das Lambda heraus und das bedeutet 1 minus Ln hoch. 2 und das ist gleich 0 und das geht nur wenn Lambda gleich 0 ist. Wenn man hier das Lambda einfach ausgelassen hat, dann hat man Pech, weil Division durch 0 nicht geht. Also Vorsicht bei solchen Umrechnungen, ja, Umformungen. Dann jetzt hier e hoch Lambda ist gleich A und Lambda ist wieder gefragt, das geht ganz einfach, also logarithmieren dann ist Lambda, dann Logarithmus von A und so weiter und so fort. Jetzt sehen wir hier eine Zahl weniger als 1, dann ist der Logarithmus negativ. Ja, kann man einfach so immer umformen, die Hochzahl. Dann. Die Gegenrechnung von dem, da ist ln, also da geht ich, bleibt nur die Hochzahl da. Ja? Gut. Na, jetzt, was wollte ich noch machen? Also jetzt hier. Ah! Da ist dieses Beispiel. Das ist das gleiche wie hier, was ich das auf falsch dann gemacht habe. Nur, nein, das ist es nicht. Nur jetzt hier ähnlich wie hier, nur mit irgendeiner Variable. Das bedeutet, wenn das so ist, dann muss das Lambda gleich 0 sein, mit der Voraussetzung, dass a diese Zahl hier nicht die Basis die Zahl ist. Gut. Hm. Und jetzt hier, wenn man mit Logarithmus anfängt, die Gegenrechnung von Logarithmus ist das als Hochzahl von e zu benutzen. Das bedeutet e hoch 4 und wenn man die Rechnung macht mit dem Taschenrechner, ist das Ergebnis ca. 54,60. oder sowas ist. Und das muss man dann so auf äh, 1 äh, aufrunden. Und daher kommt 60 und nicht 59. Da. Wie auch immer wenn jetzt hier der Logarithmus von W 1 ist, das bedeutet, dass W ist E hoch 1, also die Gegenrechnung wieder, und das ist gleich den, die eulische Zahl. Wenn der Logarithmus von irgendwas gleich 0 ist, dann ist dieses i -1, 1, nur der Logarithmus von 1 ist 0. Ja, da lernt man auch ein paar Sachen über Logarithmen. Aber immer einfach die Gegenrechnung benutzen. So, und jetzt, wenn der Logarithmus negativ ist, das geht auch, das ist das Gegenteil von, wo war es? Wenn der Logarithmus negativ ist, das war das Gegenteil von dieser Rechnung hier, ja. Das bedeutet, dass die Zahl hier drinnen halt weniger als 1 sein, also das bedeutet, wir werden hier eine Zahl der Logarithmus negativ, minus 1, die Zahl wird... Ein bisschen weniger als 1, aber immer noch positiv sein. Und wenn der Logarithmus jetzt halt negativ ist, von einem, äh, ja, dann bekommen wir wieder so eine Zahl, weniger als 1, aber immer die, das Gleiche, immer die Gegenrechnung benutzen. Also, und was hat sich jetzt hier geändert? Log, das bedeutet die Basis jetzt hier 10. Ja, und daher benutzen wir jetzt hier in die Gegenrechnung als Basis nicht mehr die Eulische Zahl, das gilt nur, wenn wir dieses Symbol hier ln benutzen, sondern benutzen wir 10, wenn nichts hier geschrieben ist und Log da steht, ist die Basis 10 gemeint. Ja? Und dann wird das hier als Hochzahl benutzt und die Basis 10, das ist die Gegenrechnung von Logarithmus und das kann man dann berechnen, das ist 0,01% entsprechend hier haben wir wieder die Basis 10 also das bedeutet wenn der Logarithmus 2 ist dann haben wir 10 hoch 2 also 100 wenn jetzt hier die Basis das bedeutet die Basis wieder von diesem Logarithmus 7 ist das bedeutet die Gegenrichtung mu muss als Basis 7 benutzen. in diesem Fall wenn der Logarithmus 1 ist ist die Zahl hier drinnen 7 und wenn der Logarithmus von diesem Symbol von dieser Variable 7 ist dann ist die Gegenrechnung 7 ist jetzt die neue Basis und die Hochzahl bleibt 7. Also das Ergebnis ist so viel wie da steht. Unentsprechend hier, wenn die Basis hier 5 ist, dann muss 5 hier als Basis benutzt und das hier als Hochzahl. Und da kommen wir auf 125. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so hilfreich war. Da muss man einfach verstehen, also was die Gegenrechnung von Logarithmus und was die Gegenrechnung von Hochzahl ist. Ja, also weiß ich nicht, vielleicht mache ich ein Video darüber nochmal später, wenn ich eine Idee habe, wie es besser geht. Auf jeden Fall, danke sehr.